Die neue Dynamik-Kugelbahn aus 780 Teilen. Spektakuläre Beschleunigung. Mit Vollgas durch Highspeed-Schienen. Und ab geht's in ganz neue Schikanen. Jetzt Looping. Technik spielen begreifen mit der Profi-Dynamik L2 von Fischertechnik.